Warum Bitcoin kurz vor der Entscheidung steht, einen Abverkauf auf 22.000 US-Dollar und tiefer zu sehen, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass wir hier so einen kleinen Swing mitgenommen haben. Das ging gar nicht so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten zwar einen Plan B gehabt, denn den zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und... Über diesen Plan B werden wir definitiv ein bisschen mehr sprechen, denn es ist so, dass sich hier gerade eine mega Chance entwickelt und für alle, die einen risikoarmen Ausstieg haben möchten ja, oder aber auch einen risikoarmen Short-Einstieg haben möchten, äh, wäre das Video hier mit Sicherheit was sehr interessantes. Wie immer kommt das Video hier immer ein bisschen später für euch in der Öffentlichkeit raus. Für die Academy ist das Ganze schon ein bisschen früher verfügbar. Das ist einfach, dass das Ganze fair bleibt. Wenn wir uns den Chart hier betrachten, dann fällt uns eines auf. Und zwar, dass wir hier eine impulsive Bewegung nach unten haben und eine korrektive Bewegung nach oben. Und ich zeige euch jetzt mal, was unsere Analyse ist und was wir in der Academy natürlich auch gepostet hatten. Und zwar das hier, Long, äh, mögliche Longzone und dann in diesen Bereich hier rein. Und schaut mal, wo wir sind, ja. Und weil das Ganze natürlich nicht ohne Beweis da sein sollte, werde ich noch einmal kurz das Ganze einblenden. Und zwar war hier unser Setup, denn ich habe meinen Mund da, wo ich mein Geld habe. Und das ist der Unterschied zwischen der Academy und dem ganzen Gesocks, den es da draußen gibt. Sorry, dass ich es so sage. So, Schauen wir uns mal an, äh, wie das Ganze aussieht. Also wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5 nach unten, impulsiv. Wir haben hier eine A, B, C als Welle 2 und sind jetzt kurz davor, die Welle 3 zu bilden, sollte es so kommen, wie es hier erwartet ist. Wir haben hier ein Invalidationslevel von ca. 29.978 auf dem Indexchart. Beim Bid-Chart ist es ein bisschen niedriger, ähm, aber ich analysiere immer über den Indexchart weil es für mich einfach am sinnvollsten ist. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze hier ähm, aufgebaut ist, dann sieht das schon stark danach aus, als ob wir hier schöne Market Maker Spielchen sehen. Und ich werde mit euch jetzt über zwei Sachen sprechen, die ich persönlich denke. Und ähm, dann werdet ihr merken, dass sich nicht viel zu meinem äh, Video vor ein paar Wochen getan hat, aber halt diese Möglichkeit sich jetzt hier ergibt. Und die sollte man nutzen, wenn es ins eigene Risikomanagement passt. Und zwar wäre das diese 1,2, die ich euch hier gezeigt habe. Gehen wir mal so weit und machen das Ganze hier aus. Und gucken uns mal den Elliot-Villain-Count an, den ich beim letzten Mal mit euch geteilt habe. Wir gehen dafür in den 6 stunden Timeframe Und mit ganz viel Glück funktioniert es jetzt auch, was ich vorhab. Ja, okay, hat geladen. Sehr gut. Ihr dürft eins nicht vergessen, wir haben nach wie vor immer noch dieses Level hier oben, was abgeholt werden könnte. Das ist die 31.932er Marke, solange der Bereich hier nicht wegfällt. ja, Solange der Bereich um die 32.000er Marke nicht gebrochen ist, gehe ich nicht davon weg, dass wir mindestens nochmal auf 22.000 runterfallen. Sollte es eine große 1,2 sein oder aber zu tieferen Kursen, die ich nach wie vor so sehe. Wir schauen uns jetzt mal noch was ganz Besonderes an. Das habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben für die Leute, die auch dran bleiben hier. Und zwar ist das folgendes. Das hier, meine Lieben, ist der Wall Street Sheet Sheet. Und ich will echt nichts sagen, aber das sieht mir verdammt nach dieser Bewegung aus. Und wenn wir jetzt mal gucken, was das denn für ein Coin ist, sieht man, das ist kein Coin, sondern das ist der Nasdaq. Und. Ihr wisst genau, was passiert, wenn die traditionellen Märkte einen Abverkauf sehen, dann ist Bitcoin ganz, ganz schnell mit dabei. Und wenn man sich das Ganze hier mal wirklich genauer betrachtet, und das tun wir ja nun mal, dann sehen wir, wir haben einmal das Ganze hier vorne gehabt, haben es dann hier gehabt, abgeschlossener sheet, -Sheet Und hier 1, 2, 3, 4, 5, abgeschlossener sheet, -Sheet zur Hälfte aber auch nur, denn der Bärenmarkt ist im vollen Gange. Und da sollte man sich jetzt wirklich Gedanken machen, ob das nur Zufall ist, dass der Markt genau verläuft, oder aber, ob das ganze System hat und man halt eben einfach mal die Augen aufmachen muss, wenn man auf den Chart schaut. Ich denke auf jeden Fall, dass das Ganze eine sehr interessante Geschichte ist und dass man da auf jeden Fall eine Menge draus ziehen kann. Ich denke dass der Count, so wie ich ihn hier dargestellt habe, der einzige valide Count ist, den ich persönlich finde. Wenn jemand anderes natürlich einen validen Count findet, alles klar, freut mich. Aber ich persönlich mit meinem Wissen und mit dem, was ich analysiere, habe bis jetzt keinen Count gefunden, der das Ganze hier irgendwie nicht mehr valide macht oder halt eben eine Alter Alternative dazu aufzeigt. Ich hoffe, dass dieses Video euch weitergeholfen hat. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Start ins Wochenende habt. Das war's von mir. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Liken natürlich auch nicht. Euer Mr. Sagitario von der Bullwurst Bear Academy. Macht's gut. Ciao.